Weiß nicht, soll ich irgendeinen Freak bauen <lacht> oder? Ja, also machst du denn jemals was anderes? Okay. Oh Gott, der sieht auch. Wie schwarz ist der denn? Siehst du den? <lacht> Wenn ich den so schwarz mache, siehst du mich überhaupt nicht mehr im Dunkeln. <lacht> das ist nicht mal, du weißt, natürliche von Afroamerikaner Af Afro natürliche Hautfarbe. Solche schwarzen Leute gibt es gar nicht. Das ist wie Kohle der Typ. Warte, ja. <lacht> Rumpftiefe, Rumpfhöhe, wen interessiert denn so eine Scheiße? Jetzt <lacht> war ernster. Was steht da unter, unter Oberschenkel? Das Wort steht da nicht mal komplett ausgeschrieben, da steht nur Oberschenkel. <lacht> Oberschenkelmuskel. <lacht> Was lacht du denn schon wieder so dreckig? Ich kann so einen muskelgepackten Zwerg bauen. <lacht> ich habe die Beinlänge maximiert ja. Alter Der tut jetzt mit dem Kopf aus dem Rand von dem Dingen da gucken Das guy is huge Oh mein Gott, ich kann meine Hände sehen Ich will gar nicht wissen, wie ich aussehe Du willst gar nicht wissen, wie ich aussehe ich sehe dich schon da nicht. Alter, was ist denn das für ein Mongo? Was geht? Hi. Hi. Ich hab wohl den Kampfzweck erstellt. <lacht> Alter. Ich bin huge. Also ja. maximale Größe gemacht oder was? Ja, Füße. maximale Beinlänge. Und maximale Beine, meine Füße habe ich maximiert und meine Hände. Okay. Boah. Ich gehe einfach hier okay. durch die Sträucher und sammle einfach irgendwas ein. würde sagen von dinosauriern halten wir uns erstmal so ein bisschen fern echt ja, so nackt und ohne irgendwas ja, jetzt müssen wir uns schon stein suchen damit wir einen feuerstein kriegen oder so ne ja da Weiter. ist ein großer dinosaurier da gehe ich mal lieber nicht hin kann man die auch hier hauen? da sind glaube ich steine in der richtung und der Fackel war auch nicht schlecht, damit wir uns. weil nicht? Im Ja. ja. Ach, da. Okay. Ich habe einen Feuerstein, Dani. Jetzt habe ich drei Feuersteine. Ja Ich habe den noch nicht mal getroffen, hab' trotzdem was bekommen. Acht, neun, elf Flint. Ich habe Metall bekommen. Gut. Dani, wir lernen Werkzeuge zu benutzen. Ja. Ey, hier ist ein kleiner Dino, pass auf! Die greift mich an. Jetzt greifen dich an. Daniel. Na. geht weg. Hab ein geht weg. Mann, oh, ich glaube, der ist tot. Ich habe Beute äh. auf den auch kalt. Der war 25. No. war Level 2. mal ein bisschen fleisch da aus äh. warum muss man das aus denen rausprügeln ganz ehrlich <lacht> essen also metall flint flint flint ich brauche stein verdammt steine alter was denn was hast du gemacht was denn Der stein ist bei dir voll explodiert Oh, ist voll die fette Delle, ey. ich drehe mich nur um, auf einmal so feuer feuer feuer feuer stein stein stein stein ich habe jetzt eine hose ja ich habe kopfband und schuhe jetzt, jetzt wirst du nicht mehr von meinem gemächt abgelenkt mir ist viel wärmer mit meinen klamotten das siehst du siehst du auch aus ey. Du siehst aus weiß ich Das sieht voll creepy aus wenn du dich bewegst ey. Ja, was Weil ist das ein ist Ge halt für ein Geräusch? Warte mal. Okay, also die da hinten sind anscheinend am Kämpfen oder so. sind ja, bestimmt nur bedrohliche Dinosaurier. Ja, weißt du das hier? Und jetzt das Mutterschiff? Das ist irgendwie gar nichts. Da oben ist irgendwas. Ja, da schwebt irgendwas. Keine Ahnung, was das ist, da Müssen wir warten, bis wir Maschinengewehr haben. Boah. Ich glaube, ich krieg eine Bärenvergiftung. Weil vergessen die beide irgendwas. Ja, das ist ein Raptor. Jeder bloß weg, wie soll ich ihn jetzt verdorben? Das ist Fleisch. Okay, toll, mein Fleisch ist verdorben. Oh, oh. Ich will irgendwie einen sicheren Ort suchen, vielleicht. Daniel, wir sind hier auf einer Dino-infizierten Insel. <lacht> wir sind die zwei... Oh Gott, da greift mich was an. Ah, da oben. Rennen. Oh ich Gott. Renn ja schon. Guck da hinten. Ja. Ah. <lacht> Oh, das ist ein Tricerator. Aua! We removed 964, der hat mir was weggenommen. Ah! Die glauben mir was. Lauf, <lacht> <lacht> Daniel, lauf! Ins Wasser, Daniel, ins Wasser! Oh Gott, wie komme ich denn hier runter, sicher? Oh Gott. Aua. Oh, wo bist du? Ich bin im Wasser. So, oh Jetzt irgendwie unter Wasser. Oh. Oh. Ah, mein, wieso ist mir denn schon wieder heiß? Das wieder hat ist gerade ins Wasser gejumpt. der hat da gerade am Schwimmen ist. Ich weiß, ein paar Bären aus Panik. Mein Gott, ist das Ding schnell hat große Viech da oben. Aua. Daniel, da fliegt die was hinterher und da kommt was noch größer. Oh Gott! Oh. Nein! Nein! Warum blutet mein Auge? Ah! Oh, ah, ich bin tot. Okay. Das hat ja schon mal gut angefangen. Warum bin ich denn so erschöpft, verdammt nochmal? Hört sich an als hätte ich erstmal, ey. Oh Gott, das ist ein ganz großes... Das dann auf mich zuge... Aua! Ah, ah, ah, Hilfe! Aua! Oh Gott! Ah! Du, ah. erschreck <lacht> mich nicht so. Du, Vieh! Ey, wie schnell das Vieh auf mich zugekommen ist, ey. Ich werde jetzt zu dir gezogen, Daniel. Na, Kacke. Na, Fliege! Ah. <lacht> Daniel wird von beiden Seiten belästigt. Ja, genau deshalb mache ich bei mir kein Fenster auf, auch wenn das nicht besonders clever ist. Ey. Ach, wir doch kein Fleisch mehr. Ah. Ich fresse gerade die ganze Zeit Bären, um mich bei Laune zu halten. <lacht> Jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Oh Gott, Daniel, es wird dunkel. Ja, ich hab schon Lagerfeuer und so bereit. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuer-Lied. dem ersten, der das singt, in so einer Situation würde ich aufs Malen. Auf. <lacht> Äh. <lacht> <lacht> klack, klack, klack, ja. klack, klack, klack, ja, U Dino. Ja, mir ist immer noch kalt. Ja, ich mache ja schon. Ich brauche noch Holz, dass ich da reinpacken kann. Wenn du Holz hast, packt da rein. Ich weiß nicht, ob man das, ich das machen kann. Warum denn nicht? Gott, Äh, habe ich denn Holz? Ich hab schon mal ein bisschen Hals. Problem ist, irgendwann gehen uns die Bäume aus, das müssen wir sowieso irgendwo anders sehen. Hab ich es da reingepackt. Ja, man kann das halt irgendwie anmachen. Ich habe Feuer gemacht! Ich glaub, ich bin, ach so, ich bin voll. Ich kann mich nur langsam bewegen. Okay. Ich komme und zu dir. Und stoß. Ich muss mir schon wieder kalt, ey, Mann, ich stehe doch hier am Feuer. Der prophet kommt. Warte. Mann, warum läufst du so in Zeitlupe? <lacht> ja, war ich voll wenn auf in meinen Speer rein. Ja, <lacht> und stoß. Und stoß. Und stoß. wenn ich jetzt wüsste, was die Musik von Baywatch wäre, ne? Dün dün dün dün dün dün dün Oh nein, meine Bären laufen gleich ab. Ich muss die alle essen. Ich mach mit, Brother! Der bald mir bald abgelaufen. Er kann doch nicht schlecht werden, ne. Meinen ganzen Stein hier mit. Gibt's hier eigentlich auch Sachen, die high machen? die Fackel nicht wegpacken, aber wenn ich im Menü gehe, dann geht die automatisch weg und dann ist es ist stockdunkel und dann habe ich Angst. Ich habe jetzt ein Hemd an. Sehr gut. Ja wo bist du? Ich bin da, wo das Feuer ist. Wo bist du? Ich folge dir. Ich bin der mit dem Hemd. Aus <lacht> wie so ein alter Fußballspieler ey, mit den kurzen Shorts. Das klingt voll gestört, ey. Ich hab das mal einen Dodo. Halt's, Maul. Ich hab einen Speer. er? Hier. Welches Level? Äh, 22. Mein Gott. Ich werde es töten für den Stamm. Okay. Wenn er sich nicht mehr sehr er gut. Er ist tot. Jawohl. Dann nehmen ihn aus. Damit wir er speisen können. <lacht> ah, der oh hat Gott! Den... Ja, die haben mir Bären geklaut! War das ein Raptor oder irgendwie sowas? Ja, ja. Der ist aber abgehauen. Motherfucker! Der hat mir Beeren geklaut. du ich schnell jetzt essen wie so ein verfetteter <lacht> Brustfresser, damit sich. Alter, wie viel frisst du denn da? Da ist ein Dodo, Dodo! Klack, klack, klack, ja! Der brennt! Oh, ich hab ihn angezündet! Geil! Oh, sehr gut! Leder! No, ich okay, okay. drei Le äh, Gut, der hat Leder gebracht. Okay, weiter. Ich will, Wir einen Wasserschlauch. ich will einen Wasserschlauch machen. Wir brauchen noch viel mehr! Oh, oh Gott! Oh Gott! Oh, oh Gott! Das sind fliegende Viecher. Die sind über uns. Oh Gott, geh weg! Roll oh, um. oh fuck! Oh. Ich will nicht oh der, oh, der geht auf dich los. Ah. Fahrrad aus! Was ist denn für ein Viech? Die ah. verfolgen mich ganz kleine Dinos. Okay. Verpisst euch! Oh nein, die haben meinen Fachen kaputt gemacht. Ich habe meinen Speer verloren, Scheiße! <lacht> oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ich habe Angst. Oh Gott, ich kann mir nur eine herstellen. Gott sei Dank. Ich habe, ich habe zwei kleine Dinos gekillt. Ja, ich auch. Ich bin jetzt hier gerade im Dunkeln, ich sehe nichts. Mal wieder zum Lagerfeuer, oder? Ja. Warte, jetzt noch irgendwo ein Dino, den ich nicht ausgenommen habe. Äh. Ja. nein. Hat <lacht> äh. Nimm du den mal aus. Wenn ich meine, Packe Fackel wegpacke, sehe ich nichts mehr. Den hier? Ja. Hast du auch schon einen gekillt? Ja, zwei Stück. Ich habe auch zwei gekillt. Ja. Äh, mein Speer ist leider schon weg, der hat nicht viel lange gehalten. So. Wir haben so, so lange haben wir noch nie überlebt, Daniel. Das stimmt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ja trotzdem keine Fortschritte machen. <lacht> da kommt mir aber wahrscheinlich nur auch scheiße, jetzt hab ich vergiftete Bären gefressen. Äh, nicht vergiftet, ver ver verbrauchte, war ver ver ...verdorbene. Deutsche Sprache. So, Daniel, ich kann jetzt einen Wasserschlauch herstellen. Der yeah, wird. Bestimmt auch nicht gesund, sich die ganze Zeit von Bären zu ernähren. <lacht> Echt, Daniel? Sind wir hier bei den Weight Watchers? <lacht> Wie schwer ist du eigentlich eh? Alter! Ja, ich habe hier unten so eine Schnellleiste wie in Elder Scrolls. Ja, ich auch. Da packe ich halt einfach hin und dann drücke ich einfach den Knopf. Ja, genau wie ich da also du hast nicht irgendwas, was ich nicht habe. Aufs Maul, komm her! Oh Gott, der springt! <lacht> ich hab doch nichts gemacht, geh weg! Nein! Ah! Der hat mir die Berge geklaut, der Pisser! Der ist Level 10, pass auf Daniel! Ich hab den, ich hab den nicht angegriffen, der hat mich auf einmal angegriffen! Mistvieh! Unconscious! Ja, Daniel, der ist nur bewusstlos, du musst weiter drauf zuschlagen, damit der kaputt geht! Ja, will ich ja! ja okay, der viel aus. Die können auch gezähmt werden! Fly. Sehr gut, Daniel. Deine Bären sind aber weg. Ja, ja. Ich brauche Holz, ey. Wo ist das scheiß Holz? <Musik>